Hi, mein Name ist Alexander Bock, aber mich nennen eigentlich alle Alex. Ich bin 25 Jahre alt und Pirat. Im eigentlichen Leben bin ich Physiker, ich schreibe an meiner Doktorarbeit, aber weil ich im Studium irgendwie die komische Idee hatte, dass man als Student politisch sein soll, bin ich jetzt auch irgendwie Politiker geworden. Ich bin zu den Piraten gegangen und nicht zu einer anderen Partei, weil ich dachte, mit einer anderen Partei macht man den bestehenden Parteien mehr Druck, damit sie das, was mir wichtig ist, umsetzen. Und zwar möchte ich gerne Helfen, dass die Wissensgesellschaft und die Informationsgesellschaft und all das, was sie uns geben kann, auch wirklich Wirklichkeit wird. Es gibt da ja so eine Geschichte von ein paar Affen in einem Gehege. Ich weiß nicht, ob sie stimmt, aber ich glaube, sie kann uns viel sagen. Und zwar stellt man ihnen eine Leiter hinein und eine Banane obendrauf. Und wenn ein Affe versucht, sie sich zu greifen, dann werden alle Affen im Gehege mit Wasser nass gespritzt. Natürlich gefiel das den Affen nicht und sie fingen an, denjenigen, der versucht, auf die Leiter zu steigen, zu verhauen, damit er eben nicht zur Banane läuft. Und mit der Zeit ging keiner mehr zur Banane. Dann ersetzte man nacheinander die Affen, die drinnen waren, mit Affen, die noch nie drin waren. Und ähm, obwohl sie nie mit dem Wasser in Kontakt kamen, lernten sie, dass man zu dieser Banane nicht gehen darf, weil man sonst verhauen wird. Wir Piraten sind nie verhauen worden und wir werden zu den Bananen gehen. Und äh, wenn man versucht, uns zu verhauen, dann werden wir versuchen, rauszufinden, warum. Wenn es guter Grund ist, dann lassen wir uns überzeugen, weil wir sind keine ideologischen Spinner. Und wenn es ein schlechter Grund ist, dann ändern wir das. Dann ändern wir das System und erneuern es. Denn genau dafür braucht man unerfahrene Politiker, die neu dazukommen und die Sachen umkrempeln, die sich eingefahren haben durch Betriebsblindheit. Ich bin ein sehr technikverliebter Mensch. Und alles, was irgendwie, wenn man es irgendwie damit rumspielen kann, wenn man es irgendwie bauen kann, dann bin ich sofort dabei. Ich steige mich dann unglaublich schnell rein. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum ich jetzt hier bin, weil wir die sind, die sich für, die sich für Technik begeistern können. Also in dieser Gruppe kann man herumgehen und über Telefone reden, über Autos, über was weiß ich was. Und das geht bei manchen anderen nicht. Die haben dann Angst vor der Strahlung, vor der WLAN-Strahlung, vor der Handy-Strahlung. Deutschland sehe ich in zehn Jahren an der Spitze der Informationsgesellschaft. Dadurch, dass unsere Regier unser Staat transparent und offen ist durch neue Informationstechnik, dass das Internet günstig und überall verfügbar ist für jedermann, dass äh, wir durch und durch die Möglichkeiten äh, um, umarmen, die uns gegeben wurden und das Beste daraus machen. Und konkret? Konkret würde ich dafür am liebsten im Bundestag helfen, dass Europa demokratischer wird und mehr für uns arbeitet. Wer möchte, dass in unser politisches System wieder ein bisschen Bewegung reinkommt, wer sich wünscht, dass frische Ideen reinkommen, Leute, die noch nicht betriebsblind geworden sind durch jahrelangen parlamentarischen Betrieb, der muss die Piraten wählen.